Folge haben wir dieses Fahrrad einfach so geschenkt bekommen, weil wir Team Yell aus dem Weg beseitigt haben. Und ja, unser Outfit sieht ganz cool. Also, ich meine natürlich das Fahrrad ist richtig cool. Man kann ganz normal fahren. Oder wenn man A drückt oder was B? Was war es, was ich gedrückt habe? A, B, was habe ich gedrückt? Äh, das war es nicht. Irgendwas habe ich gedrückt, damit es schneller geht. Oder geht automatisch schneller? Ich glaube es geht sogar automatisch schneller. Oder. Ich verstehe gerade nicht, wann wird denn schneller? Okay, anscheinend wird es äh, random schneller, ich weiß es gerade nicht. Aber nicht schlecht, nicht schlecht, von dem hier, ja, haben wir es bekommen. Augenblick, um, achso, ja, das sind nur die Leitungen brauchen wir nicht. So, wir müssen noch diese Brücke überqueren, dann können wir schon zur zweiten Arena. Was stimmt eigentlich mit Miell nicht? Sie sind ganz schön fies und mehr Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihre ihre Favoriten zu helfen. Das ist schon blöd, was. Hier gab es irgendwann ein Item, was habe ich gesehen. Ach ja, eine Geniefeder. Oder eine Geniefeder. Äh, okay. Basiswerte erhöhen. Ja, ich bin kein Fan von einfach Items, die so erhöhen, keine Ahnung. Eine Heilfeder. Okay, hier gibt es ganz viele Federn. Üblich auf einer Pokémon-Brücke. In der Ferne kann man das Stadion von Claus city sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Ich glaube, Claus city ist doch die dritte Arena. Oder? Vierte? Oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist da eine Arena. <lacht> nee, echt? <lacht> eine Genie-Feder. Cool, cool. Hier ist noch eins. Eine Abwehrfeder. Ah, ja. Cool, cool. Gucken wir uns mal ein wenig um. Vielleicht finden wir noch ein paar Federn. Und hier steht jemand. Ach, hopp. Da bist du ja, Maike. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Ups. Ups. Ups. Ups. <lacht> du hast also Lust auf einen Kampf, hehe. Jetzt, wo wir beide die Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird's höchste Eisenbahn, <lacht> dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. -da -da ich finde den hopkampf -Kamp battle theme viel besser als den Trainer-Kampf-Battle-Theme. Weil also, der finde ich irgendwie blöd den von dem Trainer-Kampf. Der ist so seltsam. Ich mag den nämlich so. Sein ganz normales Wolli immer noch nicht entwickelt. Mensch. Dann zeigt uns doch mal, was dass du dir deinen Orden auch richtig äh, verdient hast und so. Ich hab ihn immer verdient, ja? Zweifelst du etwa dran? Das geht zu weit. Aquavelle! Sorry, Wolli. Dein Trainer ist gemein. Das arme Wolli gegen Baden. Ja, ich hab einen Toxel im Team, aber weiß nicht, ob ich das drin halte. Ein Kranowitz. Ach, das ist jetzt die Weite von Micro. Nice, nice. Ich bin stolz auf dich, Hopp. Anspannung. Oh Gott. Keine Bären mehr essbar. Mm, ich habe aber keine. Deshalb passt das. Die ja Schlag. Und es ging daneben. Vielleicht ist es auch nicht effektiv. Ich habe es nicht gesehen, weil das zu schnell weggeht. Aquavelle. Wird auch seinen Job machen. Nice. Sogar gekillt. Cool, cool. Und. Black Leon Level 26, Kremi Level 20 und Toxel Level 14. Was? Aromakur. Heilt alle Statusprobleme des Teams. mit Beruhigenden Duft. Ja, geil. Mach, mach das. Geil. <lacht> Danke, Kremi, Super. Ein Kickerlo. Ach, Kickerlo ist die Weiterentwicklung von Hoplo. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Hoplo und Hop. Hop und Hoplo das ist so, passt einfach. So, kicker sieht richtig cool aus. Also ich mag eigentlich alle Entwicklungen von Hoplo Nur leider hat es keine Chance, sich zu beweisen. Sorry, Mann aber du bist aus. Wahnsinn, dass die nächste Typen. Ja, sagt immer das Gleiche. So, und wir haben gewonnen. Was ein Wunder. die level up, level up, äh, Evo, level up. Und Tox natürlich auch mal wieder. Cool, cool. Hey, wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe noch einen Pflanzenorden, genau wie du. Ja, genau wie ich. Ich bin aber besser als du. Du wirst immer besser, Maike. Aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Danke für den Beleber. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserräderleiterin. Von der habe ich schon viel gehört. Die soll sehr attraktiv sein. Da bin ich mal gespannt. So, da wollen wir mal ein wenig radeln. Hier gibt es noch eine Abwehrfeder. Am besten noch ein Item. Irgendwas Glitzern. Da war noch ein Item. Zack. Eine Prachtfeder. Eine ganz normale Feder. Okay, cool. Und da ist noch eine Feder. Eine Abwehrfeder. Man sieht immer das Glitzern. Das ist neu so. Das hat man früher nicht gehabt. Da musste man einfach a bei jedem Teil. Und da haben wir sogar die weiterentwicklung von kotini äh, Und zwar Kotomi. Aber haben wir ja selber schon im Team. Von daher. Nicht wichtig und die Re Route geht noch weiter. Wusste ich gar nicht. Okay, nicht schlimm. Konzentrier dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Das sagst du jetzt, aber man sollte so eine Balance bringen. Und nicht sowas, was du machst mit deinem Kikugi. Kikugi. Achso, Kikugi. Kikugeli. Das ist ein süßes Pokémon. Sehr, sehr cool. I like it very much. Aber es ist pflanzlich, Idiot. Ja, es ist pflanzig voll idiot. Oh nein. Okay, alles gut. Ich hab den Klopser. Ja, ja, ein Klopser mache ich eigentlich normalerweise anders, aber. Was? <lacht> Neu, Spaß. Ein Fleckneuel. Das war so diese Fledermaus. Ja, ja. Das zweite Zubat. Das muss ja auch hier abhauen, du. Ne, tschüss, weg vom da hier mit dir. Tschüss, nee, <lacht> wir sind Anton. Toxel, der Weile, ich hatte Routine, schade. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Okay, finde ich gut. Man sollte sich an den Erfolgen beim Leben im Leben erfreuen und nicht über den Fehlschlägen brüten. Okay, und hier kann man durch! Ne, kann man nicht, Da so aus. Oh. Hm. Okay, die hatten wir schon alle, die Pokémon, gesehen. Äh... Warum verfolgst du mich jetzt? Hi! Hi, hi! Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Ach Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Wie bitte? <lacht> dieses, dieses... Doppelpunkt 3 Sicht... Äh, Gesicht. Glybunkel gibt es also auch im Spiel, gut zu wissen. Wie okay, viele Pokémon? 1, nur Glibunkel. Okay, da gibt es erstmal also einen Tiefschlag von mir! Das ist fehlgeschlagen, also das ist nicht effektiv, oder wie? Da bin ich aggressiv! Das geht zu weit! Ach, was? Oh! Was? Verdammt! Okay, da müssen wir tauschen. Da geht nicht weiter. Da geht es um ich weiter. Wolli, zeig ihnen, was du drauf hast. Nee. <lacht> Oder so, ihr. Blüdunkel ist hier weiblich in dem Fall. Wolli auch. Zickenkampf. Doppelkick. Ich tritt ins Gesicht. Bam. Oh. Oh. Äh. Ja, gut. Hätte ich wollte noch mal wechseln müssen. Oh nein, keine Vergiftung. Ah, ich hasse Vergiftung. Das macht so viel KP weg. und ist einfach nervig. Komm, Houtini, hilf mir bitte. Langi. Zumindest hatte ich eigentlich vorgehabt, Houtini als mein Pflanzen-Pokémon in diesem äh, Display zu haben. Aber wenn ich ein, ein besseres finde, dann nehme ich natürlich das andere. Aber ich bleibe jetzt mal dabei, dass Houtini mein Pflanzen-Pokémon ist. Also ihr Blatt! war es auch nicht sehr effektiv also jetzt wurde mich mal fertig was für ein Typ ist er denn er ist doch Gift ne nur Gift oder bin ich gerade dumm wahrscheinlich bin ich gerade dumm oder sorry für alle die sich gerade Facepollen zehnmal ich dachte der wäre nur Gift wahrscheinlich ist doch irgendwas anderes Stahl oder so wahrscheinlich keine Ahnung äh, selbst mit Stahl dann müsste es trotzdem normal effektiv sein oder nicht ach keine Ahnung komm jetzt geh einfach sterben macht mich jetzt hier nicht down keine chance absolut keine chance hier mein freund was es ging daneben dein ernst mensch nein nein nein nein. nein ich finde die träne musik so random ich mag es nicht warum geht jetzt daneben oh, mein Gott. ich raste gerade sehr sehr aus kanon Nein, also da reicht es mir jetzt. Da wechsle ich jetzt nochmal mein Pokémon. Das geht mir echt zu weit jetzt hier. Das ist doch echt ein Troll hier, oder? Los, Cremie. Ich finde übrigens das Pixelart von. Ähm. Hokusan heißt es, ne? Finde ich, sieht überhaupt nicht so aus wie das Pokémon selbst. Das Pixel hat sieht irgendwie aus wie. Schnodder. Es sieht aber echt so. Wagen, ah, die Ritter, von die 100 Meter rund, was man sich hört. So, greif an. Nein, mich zurückschrecken. Kill es einfach, bitte. Nein. Ein Albtraum hier. Beende es doch einfach, bitte. Ja. Bitte, bitte. Yes. Danke. Yes. Nice. Routini hat sich dafür einen Leverpflug verdient. Oha, jemand, der mal mehr auf... Was? Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Oh, tut mir natürlich leid. Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und kraut mich. Ach so, ich dachte, das hilft dir irgendwie. Macht Pokearbeit. Schlimmer als Kinderarbeit, ey. Tipps für Trainer, Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie lassen Watt, wenn sie besiegt werden. Das wissen wir alle schon. Anscheinend begegnet man ihnen umso häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Aha, gut zu wissen. Und hier ist die Stadt. Wir sind angekommen. In Kielten. Die Route wirkt jetzt aber überhaupt nicht so lang wie auf der Karte. Sehr, sehr blöd gemacht. Egal. Was eine nette Stadt. Habe ich recht? Ich hoffe doch. Kielten, eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Okay, hört sich ja nett an. Und diesen Pokémon Center. Passend. Ich muss mal eben meine Pokémon heilen. Ich frage mich, wieso das, das Dynamax-Phänomen nur in der Gala-Region gibt. Aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolika beantworten. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rose, der Präsident der Pokémon-Liga maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Ich werde immer ganz hibbelig, wenn jemand der Frau hinterm Schalter seine Pokémon gibt. Oh dann es jetzt richtig hibbelig, mein Freund. Guck mal hier! Oh, oh mein Gott, das sind sechs Pokémon! Da wird er richtig hibbelig, Leute. Der zappelt schon so richtig, da kann nicht mehr weitermachen. Sorry. <lacht> Sorry, Bro. Manchmal werde ich auch wenig. Was? Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Weg sind sie! <lacht> Nehmen sie mir die Frage nicht über, Olivia, aber müssen sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind sie es, sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Nur wegen denen sind wir so weit oben. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind, aber wenn sie ihre Fans behalten wollen, müssen sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich sie irgendwie entlassen kann, müssen sie es mir nur sagen, ne? Hm? Oh, äh, was nochmal? Beatus ist mein Name, Herr Präsident. Oh ja, die Oma, Beatus. Das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals diese Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Hallo? Oh, wenn das mal nicht Maike ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Deleon wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder einer meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate rausfordern, richtig? Was hältst du hier Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Äh, Strengen dich schön an, ja? Alles, was du tun, alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region und so. Der Liga-Präsident hat vor im Restaurant Wellenflucht zu speisen. bis eingeladen, um zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten ordnerungen hast. Gerne doch, gerne doch. Da werde ich mir Mühe geben. Nur für euch. <lacht> Nur für euch. Shit, kann man das nicht? Okay. Egal. Die schaut sehr cool aus. Hallo Regeln in der Challenger. Ich laufe, sobald meine Füße mich tragen, immer weiter. Okay. Kann man hier rein? Man kann überall rein, lol! Heute hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem in Schuss halten. Wenn sie vor Sauberkeit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber an. Nur eben nicht heute. Uff. Ursi. Süß. Okay, man kann mit gar nichts irgendwie reden. Aber was? <lacht> ja, Stromverschwendung. Kickst davon, wenn du kein Item gegeben hast. Du bist böse. Du auch. wo ist ist eine arme um Die mache ich lieber aus. Ich weiß noch, als Professor magnolika zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dinamex-Phänomen veröffentlicht hat, die ganze gala region war ein Aufruhr. Krass. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Mit den Liga Entwicklungen war es bestimmt auch so. Ich habe auch die Liga-Karte vom Champ Dillion. Okay. Warum sitzt du da einfach? Willst du nicht vielleicht Fernsehen gucken? Ja. Yeah. Und <lacht> oh was los mir? Aber die Ladezeiten sind richtig kurz. Gefällt mir. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützen uns unser Pokémon. Wir passen auf das Haus aus. Auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Flauschling. Flauschlosch. Süß. Hier, guck doch mal in den Fernsehen. Mensch, Kinder. Aber bitte nicht den Schrott, den man heute im Fernsehen sieht, ja? Hier ist ein Item. Ein Hyperheiler, ein Hyperheiler, ganz cool, cool. Was gibt's hier? Ein verlassenes Haus. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Oh, ich habe seine Animation irgendwie verglitscht. Lol. <lacht> Warum? Weil die See launisch ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Genau wie ein Trainer im Kampf. Man darf nie zu so viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. <lacht> der war gut. Oh Mann, der war, der war gut. Oh. Nein, so funktioniert das natürlich nicht, Leute. Nein. Oh, hier gibt es einen Bahnhof. Ich habe ja gesagt, die Bahnhöfe, die gucke ich mir erst an, wenn wir auch wirklich damit was zu tun haben. Also lass ich erstmal in Ruhe. Wenn ein Arena-Leiter zu schwach ist, steigt er in die Unterleger ab. Schmeckt lecker. Aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Okay. Das ist ja sehr interessant an. Ich glaube, wir machen die Arena erst in nächste Folge. Da habe ich leider mich getrödelt. Sorry. Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Ähm, das hier ist weiblich. Ich weiß es. Felino, das ist weiblich. Weil die Männlichen haben zwei Striche an ihren... Viskas, wissen was ich meine? Die haben so zwei Striche an ihren niedernen Dingen da an der, Wa der Wange. Und das hier hat nur so einen, weil das weiblich ist. Ja, aber manchmal Pokémon weiß ich es sogar, weil Lino war das jetzt ein Zufall, dass ich es auch wusste. Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zu, ja, zu jedem, aber ich meine es auch so. Okay, ich beeile mich. Ich mache alles gut und so oder so. Ich laufe soweit meine Füße mich tragen immer weit. Ach so, stimmt. Ja, lass mich durch bitte. Ja, Der ist wirklich mit allen Wassern mit allen Wassern gewaschen. Ihre Arena-Mission hat das ganz schön in sich. Ich erinnere mich los nicht an die Arena Challenge. Ich bin kläglich am Wasserorden gescheitert. Uff. So ist die Arena, da gehen wir eventuell in die nächste Folge rein. Wir wollen nämlich noch ein wenig erkunden. Das mache ich in dieser Folge. Passt nämlich gerade, wo wir gerade angekommen sind. Gala so eine riesige Insel. Deshalb sind Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, auch so unheimlich wichtig. Das war schon immer so. Warum Kate den Leuchtturm so wohl so mag? Ja, ist halt cool. Oh, die Aussicht gefällt man schon halt. Kann man schön angeln, wenn man Bock hat. Sehr, sehr viel angeln. Ich würde mal sagen, einmal angeln wir auch. Fünf Netzbälle. Das ist gut für Wasser- und Käfer-Pokémon. Benutzen wir noch einmal. Komm, pass an. Yes. Komm, muss man muss nur einmal drücken, aber ich habe keine Ahnung. Ah, das neue Fisch-Pokémon! Piku da! Kennt er vielleicht sicherlich das Pokémon Urgel? Das ist das, dieser neue, dieser neue Vogel. Der kann durch, durch seine Fähigkeit dieses Pokémon seinen Maul haben. Was sehr, sehr cool ist, wie ich finde. Es ist Level 24, das ist mir nicht hoch. Deshalb schwächen wir es mal ein wenig. Zweimal, hoffentlich. Und dann versuche ich es mal zu fangen. Kannst du bitte aufhören mit deinem Vogelschlag? Danke. Tch. Nein, nicht Taucher. Nein, jetzt kann ich so nicht treffen mit meinem Pokéball. Jetzt muss ich eine extra Runde warten. Richtig. Äh, Netzball. Ja, man kann das Pokémon nicht sehen. Tränendrüse. Wir weinen jetzt einfach, während es weg ist. Attacke gegen Neben. Er setzt Taucher ein. Macht. Warum macht so viel Schaden? Naja, ist auch nicht wichtig. Ein Volltreffer, cool. <lacht> Netzball, komplett drin. Und es wurde in meinem Netz gefangen. Cool, cool, cool. Okay, wie viel erst ist Pokémon? Schreibt's mir gerne ein, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr eigentlich immer könnt alles reinschreiben? Kommentar: Das ist eine coole Seite. Die Kommentar. nur so Dank. gut. Ähm, was gibt es noch so? Hier gibt es noch irgendwelche Mülleimer mit den Mülleimern. Ist sind zwei noch funktionsfähige Supertränke. Und was ist das hier? Startschulen von zwei Pokémon. Ach, das ist doch die Weiterentwicklung von unserem Pokémon, was wir im Team haben. Dies eine Start der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Das sind, soweit ich weiß, die beiden Formen von Toxel. Kommt auch eine, kriegt man nur ein Schwert, das andere nur ein Schild, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Okay. Oh, hey. Was macht die denn hier? Das ist die Arena-Leiterin. Kate. Krasse Haare. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Äh, du kannst hell sehen. Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die dir dann höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Meine Liga-Karte. Äh, danke, Kate. Das Outfit. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ich auch. Wenn ihr auch Lust habt, dann schaut in der nächsten Folge vorbei. Da werden wir erst in der nächsten Folge. Den Kampf machen. Irgendwann kommen wir dann wahrscheinlich auch nach oben. Ich weiß aber nicht wie und wann. So, aber ich habe gehört, hier gibt es eine Boutique. Und ihr wisst, ich habe Bock auf neue Kleidung. Das ist so mein Ding. Letzten Boutique-Läden. Aber so, die letzten Boutique-Läden, die waren eher mager. Nicht so geil. Aber hoffentlich wird es jetzt geiler. Ein Autogramm, bitte. Präsident Rose, bitte, bitte. Ist cool. Da ist er wohl beliebt. Krass, krass. Oh. Ein Flohmarkt, oder was? Es macht nichts, wenn das gemeinsame Kochen mal daneben geht. Daraus wird immerhin ein Witz, eine witzige Geschichte für die Zukunft. Mag sein. Hallo, bei mir kannst du nach Naturheilung äh, äh, stehen. Ich mache dir einen besonders günstigen Preis, weil es je niemand kauft. Ja, kein Wunder, warum das niemand kauft. Das ist ein Plattenladen, in dem sich vielleicht das ein oder andere Schätzchen finden lässt. Floppy Disks oder was ich verkaufe verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Möchtest du mir welchen abkaufen? Nein, da nicht so meins. Schatten zu gehen bedeutet im Grunde sich der Unentschlossenheit hinzugeben. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird die Arena Challenge ein Klacks. Und irgendwie kann ich nicht hören, dass das war meine Stimme noch nicht breit ist. Klamm. Ein Magnet. haben kein stahl -Pokémon. Hast du zufällig einen picochilla und tauscht es gegen meinen Baumboy? Hätte ich, aber habe ich es gerade nicht dabei und ich habe keinen Bock. Sorry. Wo geht's hier lang? Ah, hier gab es eine Treppe, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Interesting, interesting. Äh, von wo kommst du denn her? Gegen Kate gewinnt gewinnt so niemand so leicht. Ach, das wollen wir ja sehen, du. Das wollen wir sehen. Wenn ich in der Naturzone beim Angeln auf so ein riesiges Pokémon stoße, heißt es immer alles oder nichts. Kann ich mir vorstellen, hier gibt es ein besonderes Item. Ein. Eine Muschelglocke. Oh, das ist ein Highlight-Item. Das ist ja geil. Das würde ich gerne eigentlich dabei haben. so. Das hört sich ja richtig geil eigentlich an. So alle weg machen mit dem Neu. Mmh, wer kriegt den viel Schaden immer? Wer kann sich denn nicht so gut heilen? Ich weiß es noch nicht. Werde ich ja dann irgendwann mal in den Kämpfen sehen, denke ich mal. Hier gibt es nichts mehr? Okay. Jo, dude, was geht? Ich glaube, wir gehen gerade in die falsche Richtung, weil hier geht's äh, los zu... Ja, hier ist Team Yell. Ole, olé, olé, olé, wir machen ja alles nicht, um die arena Challenger zu sabotieren, klar Okay, halt nicht. Gibt gibt's dieses Hop-Hop-Spiel? Die Galamine 2 ist der perfekte, um awesome, knallharte Pokémon zu finden. Kupfer! Das, dieses Elefanten-Pokémon ist richtig cool. Ich habe mir schon mal überlegt, das in mein Team zu nehmen, aber ich habe mich dann doch umentschieden. Oh. Und ich sehe hier keine Boutique, ich bin gerade etwas enttäuscht. Ja. Aber hey, ist dann wohl so haben wir etwas mehr zeit schon mal in die arena zu gehen und in der nächsten folge etwas mehr zu schaffen als nur den kampf cool cool cool vielleicht du sogar talks im im team ich glaube aber eher nicht ich weiß es nicht hatte ich eigentlich nicht vor im team dabei zu haben ehrlich gesagt deshalb weiß war ich warum nicht nee. mal schauen mal schauen so gehen wir noch mal zur arena warum nicht so b a b a drücken dann funktioniert es immer eigentlich rein da stadion Hey, ich bin's, Baldwin! Sehe ich da an der Angel? Eine passionierte Anglerin wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier nennen? Netzball, ne, Köderball. Lol, ist er neu? Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Okay, die kenne ich gar nicht, den Ball. Mit einem Köderball gehen die Pokémon, die du gangelst, hast, leichter ins Netz. Was war denn für ein Tanzhilfe? Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokémon steckt, oder? Sure. arena Challenger. Sensekt. Ich wollte nicht mit dir reden, Sensekt, sorry. Du musst gegen Cake gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Du ich. Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arenaleiter kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb eines Kampfes Köpfchen beweisen. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das richtige Timing ist für die Dynamaximierung entscheidend. Wenn Kate sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacke ihres Dynamax-Pokémon abfängt. Mag sein. Kate ist stark. In dieser Stärke hier liegt ihre Schönheit. <lacht> Lol. Hi, hi. Wir wechseln unser Outfit mal eben. Denn wir haben ja ein neues Outfit bekommen. Einen Moment. Wo kann ich das denn anziehen? Wir haben noch ein outfit bekommen. Kann ich es hier anziehen? Hallo Arena Challenger, möchtest du dich als andere Arena Ja? Aber was für ein Uniform habe denn dann an? Bitte das Pflanzen. Nein! Warum kann ich denn das Pflanzen nicht anziehen? Das finde ich blöd. Weißt du, wie das geht? Oh, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Ja, hätte ich auch nie gedacht. Lol. Naja, dann müssen wir wohl wieder mit diesem Outfit durch. Nicht schlimm. So, wir wissen alle, was auf uns zukommt. Oh, oh, das wird cool. Ich freue mich. Ich weiß schon genau, was auf mich zukommt. Das wird cool. Mhm. Bei der Arena Mission der Kiltenstadion des Stadions äh, von Kielten musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Bye. Bye, bye. Und noch bye für euch, Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne mal eine positive Wertung da. Abo, weil ihr neu seid und ja yeah, haut rein. Wir werden mit Houtini nächste Folge aufräumen hier in der Wasserarena von Pokémon Schild.